Hallo, ich möchte mit Ihnen heute über ein sicheres Backup und die Benennung von Dateien sprechen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an den letzten Korrekturen Ihrer Hausarbeit, holen sich noch mal einen frischen Kaffee und dann passiert Sie stoßen den Kaffee um und Ihr Rechner ist kaputt. Oh, Horrorvorstellung. Damit Sie Ihre Hausarbeit dennoch rechtzeitig abgeben können, können Sie mit einem regelmäßigen und sicheren Backup vorbeugen. Was ist ein Backup? Ein Backup ist eine regelmäßige Speicherung Ihrer Daten und Dateien auf einem oder mehreren sicheren Ort. Man könnte auch sagen, ein Backup ist eigentlich eine Sicherungskopie. Ich habe eben schon ein Szenario skizziert, weshalb ein Backup extrem wichtig ist. Was auch passieren kann, ist zum Beispiel dass Sie den USB-Stick mit Ihrer Hausarbeit in der Bibliothek liegen lassen. Oder Ihr Laptop wird geklaut. Oder, oder. Es soll hier auch gar nicht um die ganzen schlimmen Szenarien gehen, sondern darum, wie Sie Vorsorge treffen können, damit Sie weiterhin auf Ihre Daten bzw. auf Ihre Dateien zugreifen können. Wie oft Sie ein Backup machen, das hängt von dem Umfang der Änderungen ab und von Ihrem Abgabetermin. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel nur ein Komma eingefügt haben, reicht eine einfache Speicherung auf dem Rechner. Wenn Sie aber ein ganzes Kapitel überarbeitet haben, dann sollten Sie umfangreicher speichern. Und je näher der Termin der Abgabe rückt, desto häufiger und aufwendiger würde ich ein Backup machen. Hauptsache ist aber, Sie machen ein Backup regelmäßig und nicht erst ganz kurz vor der Abgabe. Ich möchte Ihnen nun eine Methode vorstellen, wie Sie ein sicheres Backup erstellen können, die 3.2.1 methode Dabei erstellen Sie drei Kopien, speichern diese an mindestens zwei verschiedenen Orten auf mehr als einem Speichermedium. Wir gehen das mal Schritt für Schritt jetzt durch. Der erste Schritt ist klar. Wenn Sie mit einem größeren Block fertig sind, speichern Sie Ihre Datei ab. Und schlussendlich machen Sie dies dreimal. Und zwar legen Sie eine Kopie zum Beispiel in die Cloud. Das heißt, Sie schicken die Datei ins Internet. Das kann ein Cloud-Server Ihrer Universität sein oder Google Drive oder GitHub oder Sie schicken sich die Datei selbst als E-Mail. Hier ist vieles möglich. Der zweite Ort wird wahrscheinlich Ihr Zuhause sein. Eine Kopie befindet sich ja sicherlich auf Ihrem Rechner, der am Ende des Tages auch zu Hause sein wird. Zwei verschiedene Orte kann aber auch bedeuten, dass Sie eine Kopie auf einem USB-Stick haben, der in Ihrem Rucksack liegt, und eine weitere Kopie auf einem USB-Stick, den Sie abends unter Ihr Kopfkissen packen. Wer weiß? Vielleicht schlafen Sie dann besser. Welchen Ort für Sie passend ist, das entscheiden Sie selbst. Wichtig ist nur, dass Sie Ihre drei Kopien auf verschiedenen Speichermedien abspeichern. Das wird als erstes Ihr Rechner sein, habe ich eben schon gesagt. Dann könnten Sie eine Kopie auf Ihr Smartphone ziehen oder auf einen USB-Stick oder auf eine externe Festplatte oder SD-Karte. Aber auch die E-Mail an sich selbst oder die beste Freundin, würde ich zu den verschiedenen Speichermedien zählen. So, jetzt haben Sie Ihre Datei gesichert und auf verschiedenen Wegen abgespeichert. Es kann sinnvoll sein, bei jedem Backup der Datei einen neuen Namen zu geben. Falls Ihre Datei verloren geht, können Sie immer noch auf die Vorgängerversion zurückgreifen. Tja, aber welche ist das jetzt? In dem Beispiel hier wird schon einiges richtig gemacht. Im Dateinamen stehen keine kryptischen Zeichen, sondern der Name ist lesbar und es gibt einen gewissen Sinn. Jetzt werden Sie aber in Ihrem Studium nicht nur eine Hausarbeit schreiben. Also überlegen Sie sich am besten einen kurzen, aber passenden Namen, der den Inhalt eindeutig wiedergibt. Unterstützt wird die Lesbarkeit hier durch den Unterstrich und es wurden verschiedene Versionen angelegt und diese auch gekennzeichnet. Aber, welches ist denn jetzt die relevante Datei? Die meisten Computersysteme unter, ähm, sortieren die Datei alphabetisch. Sie können also nicht davon ausgehen, dass die unterste Datei auch die relevante Datei ist. Dann sagen Sie jetzt vielleicht, ja, für mich ist das System ganz schlüssig und ich fühle mich da schon zurecht. Ja, jetzt stellen Sie sich aber mal vor, Sie möchten am Ende des Semesters oder gar am Ende des Studiums Ihren Rechner aufräumen. Wissen Sie dann immer noch, welches die relevante Datei ist? Und wenn Sie später in der Forschung mit anderen zusammenarbeiten und andere Personen Ihre Daten nachnutzen möchten, ist das dann auch noch immer nachvollziehbar? Solche Fragen sollten Sie sich stellen beim Erstellen des Dateinamens. Überlegen Sie sich also am besten eine klare Ordnung für die Benennung Ihrer Versionen. Hilfreich ist dabei das Datum und zwar in der Form, dass zuerst das Jahr, dann der Monat und zum Schluss der Tag angegeben wird. Dann sortiert Ihr Rechner die Version automatisch. Sie können auch Versionsnummern angeben. Wenn Sie wissen, dass Sie mehrere Dateien haben, verwenden Sie sogenannte führende Nullen, also 01, 02 und so weiter. Dann sortiert der Rechner das korrekt. Ansonsten könnte es sein, dass nach der 1 schon die 10 folgt. Damit nicht nur Ihr System, sondern auch andere Systeme die Dateinamen lesen können, sollten Sie keine Sonderzeichen, Umlaute oder Leerzeichen verwenden. Und als optische Trennzeichen bietet sich der Unterstrich an. Und jetzt ein letzter Tipp. Punkte grenzen die Dateinamen von der Dateiart ab. Also ob es sich um ein Word-Dokument oder PDF oder reine Textdatei handelt. Und bitte verwenden Sie deshalb keine Punkte in dem Dateinamen. Mit diesen vielen Tipps und der 321 Methode für ein sicheres Backup wünsche ich Ihnen viel Spaß und eine entspannte Abgabe bei Ihrer Arbeit. Tschüss.